Wir sind weiterhin bei der Erstellung der Angebotskalkulation und wir wollen unseren Kunden natürlich auch Rabatt anbieten. Das kommt immer gut. Und das heißt, wir wollen jetzt diesen Rabatt in unsere Angebotskalkulation integrieren, ergänzen, damit wir also auch einen Rabatt, den wir anbieten, kalkulieren können. Tina hat dazu das Schema schon aufgestellt, das Schema der Angebotskalkulation. Was wir schon wissen, Selbstkostenpreis plus Gewinn gibt den Barverkaufspreis. Der Gewinn wird vom Selbstkostenpreis berechnet, deswegen hier die 100%. Dann wollen wir das Konto anbieten und kalkulieren. Das heißt, wir schlagen auf den Barverkaufspreis den Konto drauf. Das ergibt dann den Zielverkaufspreis. Und das Konto wird von diesem Zielverkaufspreis berechnet. Das heißt, Achtung, hier 100% beträgt der Zielverkaufspreis und 2,5% dann in diesem Beispiel der Skonto. So, und jetzt wollen wir auch noch Rabatt anbieten. Das heißt, klar, wir schlagen jetzt auf den Zielverkaufspreis den Kundenrabatt drauf. Und das gibt dann den Listenverkaufspreis. Das ist der Preis, den der Kunde dann... Ja, aus der Liste entnimmt, aus der Angebotsliste oder aus dem Angebot bzw. später dann aus der Rechnung. Und wir gehen mal davon aus, wir bieten einen Rabatt von 20% an und jetzt gleiches Spiel wie beim Skonto. Die 100% sind der Listenverkaufspreis, weil der Kunde von diesem Listenverkaufspreis den Rabatt berechnet und dann abziehen kann. Und hier kommen klar dann 80 hin und damit können wir den Rabatt berechnen ausgehend vom Zielverkaufspreis. Aber das kannst du jetzt selber machen und dann auch im Hefteintrag ergänzen und das Schema in diese oder das Beispielschema hier fertig machen.